Weiter geht es mit Bereich J, Antwortvorgaben, Antwortskalen. Das ist ein sehr wichtiger Bereich, da es dort gerade zu Beginn der Fragebogenentwicklung oft noch große Probleme gibt. J1, Antwortvorgaben, passen nicht zur Frage. Wenn Sie also fragen, stimmen Sie der genannten Aussage zu, irgendeine Einstellungsfrage, und dann geben Sie die Antwortvorgaben Stimme voll und ganz zu, und so weiter, bis Stimme gar nicht zu. Was ist hier das Problem? Wenn Sie eine Frage stellen, stimmen Sie der genannten Aussage zu, dann ist das eine geschlossene Frage, die sich nur mit Ja und Nein beantworten lässt. Wenn Sie dann aber als Antwortskala hier diese Möglichkeiten von Stimme voll und ganz zu bis Stimme gar nicht zu geben, dann passt das streng genommen nicht zusammen. Deshalb achten Sie darauf, dass die Formulierung passt. Beispielsweise könnte man hier sagen, sagen Sie mir bitte, inwieweit... Sie der Aussage zustimmen oder ihr nicht zustimmen. Und dann geht es von Stimme voll und ganz zu bis Stimme gar nicht zu. J2-Antwortvorgaben sind nicht disjunkt. Sehr wichtiger Punkt. Disjunkt heißt, dass die Antwortvorgaben sich gegenseitig ausschließen müssen. Problematisch wird es also, wenn die Antwortvorgaben sich nicht gegenseitig ausschließen Folgendes Beispiel, wie viele Stunden pro Woche arbeiten Sie, bis 20 Stunden, bis 40 Stunden, über 40 Stunden. So, Da haben wir jetzt das Problem, dass die Antwortvorgaben sich nicht gegenseitig ausschließen. Wenn beispielsweise eine Person 10 Stunden arbeitet, könnte Sie theoretisch die erste Antwortvorgabe und auch die zweite Antwortvorgabe ankreuzen. Deshalb also darauf achten bei der Formulierung, dass Sie das wirklich ausschließlich formulieren. In diesem Beispiel könnte man sagen bis 20 Stunden, über 20 bis 40 Stunden und über 40 Stunden. Sie sollten also auch darauf achten, dass Sie nicht hier sagen bis 20 Stunden und dann 20 bis 40 Stunden, weil dann hätten wir auch sozusagen wieder eine minimale Überlappung bei den Personen, die eben genau 20 Stunden arbeiten. Das kann in Sonderfällen, wird auch in dem Buch diskutiert, durchaus auch in Ordnung sein. Wenn man also eine Antwort äh, Vorgabe hat, die ohnehin nicht so ganz genau sein kann, weil die Leute die Antwort nicht so ganz genau wissen, dann kann es auch in Ordnung sein, aber im Normalfall sollten Sie darauf achten, dass sich diese Antwortvorgaben nicht überschneiden, auch nicht in so einzelnen Punkten. J3, Check all that apply Fragen sind manchmal problematisch. Was sind das für Fragen? Wenn Sie fragen, für welche Sportart interessieren Sie sich oder welche Sportarten, dann listen Sie irgendwie 20 Sportarten auf. Und die Leute sollen immer ankreuzen, welche dieser Sportarten sie interessant finden. Dann haben sie das Problem, dass einfach durch diese Länge dieser Liste verschiedene Effekte auftreten. Zum Beispiel, dass die Leute eher am Anfang die Sachen ankreuzen, bei schriftlichen Fragebögen, Primacy-Effekt genannt, oder auch, dass die Leute bei mündlichen Befragungen, wenn sie die Liste vorlesen, dann sich eher noch an die letzten Antwortmöglichkeiten erinnern, Recency-Effekt, könnte beides auftreten, sollte man möglichst verhindern, indem man beispielsweise die Leute einzeln fragt zu jeder Sportart. Also bitte sagen Sie mir jeweils bei der Sportart, ob Sie sich dafür interessieren oder nicht. Dann wird die jeweilige Sportart genannt und die Personen sollen jeweils Ja oder Nein antworten. Damit umgeht man dann diese Probleme, die sonst auftreten können. Wort 4, Antwort Vorgaben sind nicht erschöpfend, das ist auch ein Klassiker, ganz wichtig, die Antwortvorgaben müssen erschöpfend sein, das heißt, alle Möglichkeiten müssen abgedeckt werden. Beispiel, an wie vielen Tagen sind Sie in der letzten Woche Fahrrad gefahren? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das sieht erstmal plausibel aus, da ist aber nicht die Möglichkeit abgedeckt, dass die Person in dieser Woche gar nicht Fahrrad gefahren ist. Das heißt, die Antwortvorgaben sind hier nicht erschöpfend. Wenn man es also vollständig machen will, dann sollte man bei der Null anfangen. J5, Antwortvorgaben sind unlogisch oder unsystematisch angeordnet. Das wäre zum Beispiel in diesem Fall hier ein Problem, wenn Sie fragen, an wie vielen Tagen sind Sie Fahrrad gefahren, dann geben Sie als Antwortmöglichkeiten an 1 bis 2 Tage, 3 bis 4 Tage, 5 bis 6 Tage, 7 Tage und dann fällt Ihnen ein, ach so, ich hatte ja noch die Möglichkeit, dass die Person gar nicht Fahrrad gefahren ist, also füge ich mal noch die Null mit hinten dran. So, dann haben Sie jetzt aber hier eine unlogische Reihenfolge, es steigt immer mehr an und dann kommt plötzlich die Null. So, das sollten Sie natürlich vermeiden und die Reihenfolge so ansetzen, dass Sie eben eine korrekte Rangfolge drin haben. J6, Antwortvorgaben werden nicht behalten. Das Problem haben Sie eigentlich immer, wenn Sie mündliche Befragungen machen und mehr als zwei bis drei Antwortvorgaben haben, dass die Leute Probleme haben werden, sich alle Antwortvorgaben zu merken. Da können Sie ein beliebiges Beispiel jetzt nehmen von den Fragen, die ich bisher gezeigt hatte. Deshalb ist die Empfehlung, eigentlich immer Antwortvorgaben auf Listen zu drucken und den Befragten dann vorzulegen, während sie die Frage vorlesen, sodass sich die Leute in Ruhe die Antwortvorgabe auswählen können, ohne sich alle Antwortvorgaben dann merken zu müssen. J7. Die Abstände sind nicht gleich oder die Skala ist nicht ausbalanciert. Angenommen, Sie haben wieder eine Einstellungsfrage, möchten wissen, wie stark die Person einer bestimmten Aussage zutrifft. Und dann haben Sie hier diese vier Antwortmöglichkeiten gegeben. Stimme voll und ganz zu, Stimme zu, Stimme eher zu und Stimme nicht zu. Diese Skala ist nicht ausbalanciert, weil Sie im Bereich der Zustimmung drei Antwortvorgaben haben. Und im Bereich der Nichtzustimmung haben Sie nur eine Antwortvorgabe. Somit ist das Ganze nicht ausbalanciert und wir sollten es folgendermaßen machen. Wir achten darauf, dass eben sowohl im Bereich der Zustimmung, also Stimme voll und ganz zu, Stimme zu und Stimme eher zu, als auch im Bereich der Nichtzustimmung jeweils drei Antwortvorgaben vorgegeben werden, sodass das Ganze symmetrisch ist. Dann eine negative Aussage soll mittels bipolarer Antwortskala beantwortet werden, wenn Sie also fragen würden oder die Aussage bewerten lassen, ich bin gegen ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und die Befragten dann eben von Trifft voll und ganz zu bis Trifft überhaupt nicht zu antworten sollen, dann kann es passieren, dass die Leute durch diese doppelte Verneinung, die da in gewisser Weise schon drin steckt, wenn jemand jetzt sagt, Trifft überhaupt nicht zu, schon durcheinander gebraucht werden. Deswegen lieber positiv formulieren, ich bin für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen und dann Trifft voll und ganz zu bis Trifft überhaupt nicht zu. J9 Verzerrung durch Antwortvorgaben. Angenommen, Sie fragen die Leute, wie viele Minuten pro Tag haben Sie in der letzten Woche durchschnittlich ferngesehen, und Sie geben die Antwortmöglichkeiten, die hier abgebildet sind. Dann haben Sie eine sehr starke Verzerrung dort drin, weil diese Antwortvorgaben nichts damit zu tun haben, wie die empirische Lage zur Fernsehdauer, also zur Dauer ist, wie stark die Leute fernsehen weil, wie ich in einem der vorigen Videos ja schon mal erwähnt habe, das äh, empirische Ergebnis ist, dass die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland im Durchschnitt ungefähr vier Stunden pro Tag fernsehen. Das heißt, hier würden fast alle, die ehrlich antworten, in der obersten Kategorie landen. Deshalb sollte man sich bei diesen Antwortkategorien in so einem Fall schon ein bisschen an den empirischen Ergebnissen orientieren und das dann entsprechend so ausformulieren, dass beispielsweise hier jetzt diese sechs Kategorien hier gebildet werden und eine Person, die jetzt den durchschnittlichen äh, Fernsehkonsum praktiziert, also ungefähr drei bis vier Stunden pro Tag schaut, dass die dann auch ungefähr in der Mitte von der Skala landet, dann ist das Ganze möglichst verzerrungsfrei. Natürlich haben Sie hier immer eine Beeinflussung der Befragten durch die Antwortvorgaben, die Sie geben. Sie sollten aber eben darauf achten, dass diese Verzerrung möglichst gering ist. Vielleicht auch bei der Umsetzung.